willkommen zurück zu Pokémon KMZ, wir sind hier bei MC Rapper, bei seiner Herausforderung einen Doppelkampf zu machen, wenn nach drei Doppelkämpfen erscheint die Rapperin, die tatsächlich eine Arenaleiterin ist, ja unser sechster Orden, Und dafür bin ich ready, heize die Stimmung des Publikums an, schon ziemlich kalt hier, also weiß ich wie ich das mit meinen Klamotten hier aushalte, aber na gut. Uh, ladies and Gentlemen, für unsere heutige Eröffnungsnummer wird uns Michael drei Doppelkämpfe in Folge bieten. Der erste Gegner, der sich der Herausforderung entgegenstellt, ist... Kleiner Timmy! Kleiner Boho! Ein Doppelkampf das heißt 1, plus 1. Ich weiß, wie viel das ergibt. Du auch? Äh, uh, rate? Drei... Zwei. zwei, zwei, zwei. Zwei war's, genau. Ein Schuppett und ein kleiner Gruff. Wuff, wuff. Oh Gott, das könnte ein bisschen schwierig werden. Leider habe ich nur Biss und keinen äh, Knirscher. Und mein anderen Pummel haben leider auch nicht wirklich viele Attacken, die sehr stark sind. Aber ich schätze, das ist Teil der Challenge. Rollenspiel? Was hast du denn davor? Oh, jetzt hat es Großbrand als Fähigkeit. Aber es hilft dir nicht, weil du. Ich würde was anfangen, du. Du. Interessante Musik hier. Ich fühle mich, als wäre ich hier in so einem... Als wäre ich außerhalb von einem... Von einer Disco. Das würde ich gerade an der Disco vorbeilaufen, das hören. die Musik da so laut ist. Dass man das draußen schon so, so laut hört. Oh, Schaufler. Nein! Jetzt treffe ich es nicht. Das ist natürlich problematisch. Es geht jetzt ab. Was ist ein fetter Ich hole euch mal meine volles dazu. Yeah. Okay. Okay, äh, vielleicht packe ich mal Takoko weg. So lange. Ziton möchte ich mal sehen, wie es angreift. Und äh, du kannst dann Lebensschuss nochmal versuchen, weil du sowieso langsam bist. Ja, zu Lord ist natürlich ein sehr langsames Pokémon. Wie sitzt mit dir aus der Toddel? Leider ja. oh, sehr effektiv. Aber wir machen nicht Platz. Come on. Ernsthaft? Das killt es nicht? Okay, da muss die Toddel jetzt. Das will Slam Lawine, Sprungfeder. Das dauert zwei Runden, das nicht mir zu lang. Lawine können wir ausprobieren. Eine Lawine. Oh, Na ja, gut. Okay. Das war der erste Kampf. Äh, die Reklade nur noch zwei, ja? Oder hätte ich mehr Puppen einsetzen müssen? Naja, du kannst dann mehr Pokémon bei dir haben und dann kannst du dich immer hin und her wechseln, so wie ich das gemacht habe. Nächster Kampf, bitte. Du kannst du Grabsteine überall? Aber dieses Pokémon. Das Publikum jubelt jetzt lauter. Yes, es ist voll krass gemacht. Je höher die Begeisterung des Publikums, desto so heller schreit die Bühne. Weiter so, also, bringt die Show so richtig in Fahrt. Hey, wir haben sogar geheilt! Versuch zu folgt! Hier kommt die nächste Gegnerin! Eine Musikerin mit einem ganz bestimmten Stil! The Sona! Put your hands up in the air! Die Stärken und Schwächen zweier Pokémon harmonieren im Kampf wie die Akkorde einer Melodie! Okay, was hast du da für Pokémon bei dir? Alpollo und Traunfugil! Pure Geistlein! Eins davon ist aber ein Gift-Typ! So, Traumfugil? macht mir schon ein bisschen Angst. Muss ich zugeben. Oh, oh Würde. Ja, Geist-Pokémon sind sehr effektiv gegen Geist-Pokémon. Ich bin ein Geist-Pokémon, aber leider keine Geist-Attacke! Ist nicht schon, dass er down geht. Er ist sowieso schon overlevelt. Da steht eigentlich hier die Show. Da wird zeigen, sein, dass er tot ist. Hey Leute, schaut mal Ich bin tot, ich bin Geist-Pokémon. No one cares. Oh, oh yeah. <lacht> ähm, ich hab halt nichts sonst. Ich kann Zitronen nochmal reintun. Einfach aus Jux und Dollerei. Einfach weil es cute ist. Einfach weil es cute ist. Der Wiener trifft nicht beide? Echt nicht? Hab ich irgendwie gedacht. Ich meine, ich schätze, ich kann viele da ausprobieren. Wollte normal effektiv sein? Oh, nicht Fluch. Oh, nein. Nein. Äh, okay, hat nichts gebracht. Auf wen war jetzt der Fluch eigentlich gerichtet? Auf mich? Äh, auf die auf, auf Toddel oder auf Super? Oh, da macht nicht so viel Damage. Vielleicht muss ich, ich einfach mal Sprungfeder. Vielleicht macht das ja mehr Damage. Das ist eventuell besser. Keine Ahnung, Mann. Ja. Auf oh, super war der Fluch. Ah, Fluch ist wirklich von allen Statusproblemen das Schlimmste. Es macht am meisten Damage und du kannst es wirklich auch nicht wegbekommen. Rauswischen, reinzwischen, weiß ich ob das hilft. Aber... Ist auf jeden Fall problematisch das Ganze. Jetzt. Ich hat leider nicht so viel mehr Damage gemacht. Eigentlich musst du raus. Eigentlich musst du raus, super. War sowas mit Bellybolt. <lacht> Ja, leider werden die Kämpfe jetzt richtig, richtig schwer. Aber ich versuche mal die ganzen... Wie es mich anschaut, so. Ich versuche mal die ganzen Arenen jetzt schon hinter uns zu kriegen. Weil ich denke, die werden insgesamt einfacher sein, als dann die... Oh, es sich die ganze Zeit wegen... Bo oh, das ist gemein. Als die Teamstar-Mitglieder, weil die waren echt schwer. Wow, gerade noch so durchgehalten, so knappe Kämpfe machen mich fertig. Okay, Publikum ist hyped. Wir singen die hier warm. Mit diesem Kampf, mit diesem heißen Kampf. Ja, ich schätze, ich versuche mal den Ladungsstoß. So. Aber sie soll es ist auch gerade in der Luft. Ist bei dir wohl nicht schneller als die Tonne? Please, please, please, please. Okay, bitte nicht, dass sie die Tunnel. bitte nicht. Ja, die greifen als erstes an. Jetzt du, bitte, bitte. Bellyball, du musst schneller sein. Schneller! Danke! Aber es trifft nicht. Ah, es hat die Tonne verfehlt. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Das war genau der Plan. Und jetzt die Tonne, Trauenfuggelt auch machen! Das ist der Taktik, das ist der, der Plan. Ja, ist schon gut, aber jetzt komm! Nein! Nein! Diese Trainer, hat es voll wirklich in sich. Wow, yeah. Oh, es ist doch gestorben. Haha, <lacht> <lacht> uh, Ja, Woo, gestorben. Wir haben gewonnen. yay. Ein Kampf kommt dann wohl noch. Ja, die Levels nämlich mit. Das war leider so unharmonisch. Naja, egal. Jetzt leuchtet auch schon alles. Und der Schall ist höher. Die Aufregung des Publikums steigt. Yeah, Michael Lever und unsere fette Show. Die Menge tot und die Scheinwerfer strahlen. Wenn du glaubst, dass es hier so abgeht, ey. Aber weiter im Text. Der dritte und letzte Gegner bin ich, MC Rapper. What? Ich bin nur. Ich bin nicht nur ein Top-Moderator. Nein, auch Pokémon-Kämpfer habe ich voll drauf. Jetzt will ich gleich eine doppelte Performance hin. Jetzt rappt er so, während er kämpft. Go. Oh, interessant. Zubiris und Driftzeppeli. Geist und Unlicht. Also Driftzeppeli Geist und Zubiris Unlicht. Ne, warte. ist Fluggeist und Zubiris ist Unlicht. Ist es auch Geist? Zubiris Geist? Weiß ich gar nicht. na naja, egal. Gegen Driftzeppeli habe ich auf jeden Fall schon mal ein Pokémon, was ich da einsetzen kann. <lacht> Wie Zubiris seine, seine Zähne draus streckt. Das mir Angst machen. Aber das kriegt es nicht hin. Nee, nee. Nee, nee. Ach. Oh, ja. Spiel ist das doch wirklich nur unlig oder? Finale? Was? Wa warum? Warum hast du das getan? Das war wohl dumm von dir. Warum tust du das? Was ist falsch mit dir? War da irgendwie eine Nadel in, in, in in's drin? Und dann puh, ist es geplatzt. Was ist da passiert? Warum hat es das getan? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh mein Gott, ich verstehe es nicht. Mach mal Stamper weg. Warum nicht? <lacht> ich verstehe es wirklich nicht. <lacht> Eigentlich hat das keinen wirklichen Sinn ergeben, dass das getan hat. Hier, wurde wirklich stehen. Das war ja eine krasse Attacke. Da wird man glatt auf den Fan. Ja, meine Fans, die alle schon ein Like da gelassen haben, in dieses Video. Sekunde 1. Nein, Spaß. Vielleicht verdient man sich auch erstmal den Like. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Was soll man mit dem Achso. Was soll man mal mit. Mal mit? Äh, mit äh, <lacht> Keine Ahnung. Takuro müsste eigentlich schon. Ja. Ihn Down machen. Sorry, Bro, du warst wirklich schlechter als die davor. Ich, ich, ich sag's nur so ist. Ich sag dir nur die Wahrheit. Du hast mich ja richtig fertig gemacht, Mann. Ja, ich möchte gegen die Arena drin kämpfen. Das leuchtet alles. Yay. Das Publikum ist ganz außer sich vor Begeisterung. Wow, Gefahr! Was ein heftiger Wahnsinnskampf! So viel ist überhaupt nicht aufzusehen. Yo, vielen Dank für die Show, dass die Arena-Puffe mit Bravo gemeistert. Ladies and Gentlemen, einen großen Applaus für Michael, wenn ich bitten darf. So, die Stimmung ist da. Jetzt braucht nur noch die Arena-Leiterin auftauchen. Dann machen wir ein Rap-Battle. Die Menge ist krass im Einklang. Da kriege ich richtig Gänsehaut. Ey, sieht so aus, als wäre alles bereit für unser Hauptprogramm. So, und jetzt alle zusammen. Der Moment, auf den wir gewartet haben. Das ist richtig krachen, denn hier kommt sie, die Rapperin mit Rhythmus in der Seele. ETA! Etta! Yeah, yeah, yeah! Etta, etta, etta, etta, Alter Alter. Ruhe jetzt! Ihr seid ja krass drauf! <lacht> ich bin bereit, die Menge jubelt und Schreit! Jo, ist das so verneid oder seid ihr gehypt? Yeah, wir sind gehypt, Etta! Etta! Das war ein solider Auftakt, Sis! Aber die Schau kommt erst richtig in Fahrt mit dem Stamp Start. Glückwunsch, du bist bestanden in der Arena Prüfung, klasse Leistung, ey. Yo, Alter, wird noch eine Weile Reime aushauen. Gib doch in der Zwischenzeit schon mal Empfangbescheid, dass du bestanden hast. Okay. bin aber eigentlich schon ready für den... F Sonst hältst du mich immer, aber jetzt hältst du mich nicht. Warum so den Bro? Warum? So, okay. Schon geheilt? Schon ready für das Rap-Battle. Na komm. Gegen Etta, die Rapperin im Rhythmus in der Seele. bin. Ja, ich bin soweit. Bin so, ready dafür? Dann will ich gleich selber anfangen zu rappen. Na okay, komm, lass wir's. Oder? yo! Yo! in das gibt jemand einen rhythmischen Sprechgesang zum äh, Für was? Okay. Rap Battle. Oh. Oh. Oh. Oh. Unser Rap Battle heute wirst du verlieren. ja, wir siegen. Du endest auf allen vieren ich Spitze von meinen Rapperinnenleiterin. Ich stehe an der Spitze. Ich bin der King. Bummtschack. bumps, tschak Okay. Der King willst du sein? Ha, du bist echt lahm. Deine Rhymes sind nichts als Kinderkram. Loser, wie du, können dann gleich nach Hause gehen. No way, zieh Leine auf, nimmer wiedersehen. Ich bin älter, immer härter, immer besser. Meine Rhymes schlagen ein wie ein Dynamit. Mach dich bereit für den unschlagbaren Beat. Da ist echt eine Macke, kleiner, möchte gern. Dann lieber Rapmond, halt dich von mir fern. Geh heim, lass es sein, ich sage nein. Bumps, chuck, Mal geboren, doch es ist nicht vorbei. Nächstes Mal komme ich nachmittags um 3. Oh. Warte, wo willst du hin? Ich bin doch nicht fertig. Nachmittags um 3, Was sollte das denn? Das ist mir echt zu viel Freestyle. Herr ja, Freestyle ist voll cool. Anscheinend ist es aus. Was ein mieser Gag. Gibt es hier niemanden mit genügend Swag? Hä? Ja, du hast doch für mich die Show eröffnet. Bist du meine nächste Gegnerin? Willst du meine Pummel oder meine Rhymes herausfordern? bin hier für eine Rap-Battle! Haha, <lacht> netter Scherz! Der geht mit ins Herz! Was, findest dich richtig komisch? Das nennt sich rap -me. Rap ist ein Spiel mit reimen Klängen und Gesängen. Quasi der Rhythmus deiner Seele. Zubiris bei Nacht steht, wacht und gibt Acht. Ganz allein muss das sein, nein, oh nein. So geht das. Checkst du, was ich mein? Ja. Naja, du bist der Abwuch, mein Trainerin. Zeig mir mit einem Kampf, was du drauf hast. Dann spielt mein Rap den Cash in die Kasse. Doch auch meine Geister-Pokémon sind erste Klasse. Oh, da haut sie aber raus. Ich bin Etta aka die Rapperin mit Rhythmus in der Seele. sie die Vibes in deinen Geist so weit. Mach dich bereit für meine Wenigkeit. Die finde ich lustig. Uh, Bannett und... Oh, es ist Doppelkampf. Oh, da war ich nicht vorbereitet. Naja, macht Sinn Ja, Jo, ist sind absoluter Star. Ich wechsle Pokemon aus wie Worte im Rhyme. Mach du das. Mimikma und banett banett ist nur Typ Geist, glaube ich. Und Mimikma hat aber eine Fähigkeit, und zwar Kostümspuk. Das heißt, ich am besten greife ich sofort an. Das hat keine Schwebe. Ich greife sofort an. Ja. Ich hoffe stark, dass dieser Kampf einschlägt werden, fetter Bild. Enttäuscht mich nicht. Boah, schon viel Damage macht sie. Alter, lass doch mal Super in Ruhe. Okay. So, Kostümspuk schon mal wegmachen. Denn es ist zwar kein Pikachu. Nein, Nigma bin ich. Uh -oh. Du, du, du hast du sogar Damage genommen, sich gerade? gerade. Warum? Ist das normal? Weiß ich nicht. Vielleicht schon. Ich hab's nur vergessen. Mit coolem Blick, voller Kanis Schwachstelle. Was für ein Swag. Was hat geld mit diesem Wort, ey? Du nutzt das so häufig. Hat sie vier Pokémon, kann das sein? Ja, vier Pokémon. Ein doppelter Doppelkampf, I guess. Hey, du musst raus mein Freund. Du, du überlebst das hier nicht so gut. Ähm, packen wir lieber... Ah, psych halt, ne? Oh, jawohl. Vielleicht kannst du ja wirklich noch jemanden hier vergiften. Aber bitte nicht mein Tagoko. Das wäre nicht so schön, wenn du mein taco vergiftet würdest. Schattenstoß, bitte nicht, bitte nicht. Aua, so viel Damage. No, nice. Dann ist schon mal down. Okay. Oh, nice. Elektrofeld. Hinter fünf Runden lang alle Pokémon, die in den Boden büren, am Einschlafen. Erhöht die Stärke von Oh. Uh. Ja, Ladeborgang habe ich sowieso kaum benutzt. Obwohl ich gedacht hätte, ich würde es benutzen. Bitte vergifte mich nicht! Bro, ist das dein Ernst? Ist das dann Ernst? Ich hab's riskiert. Es ist eigentlich auch meine Schuld. Trotzdem, what the hell? Friedwurf? <lacht> Friedwurf! Nice, die Attacke war nicht nur sehr effektiv, sondern auch extrem tight. Alter, alter, alter! <lacht> Friedwuf ist die Weiterentwicklung und äh, das Ding ist OP. Also ich. Wir werden das hier nicht wirklich überleben. Uh oh oh. Also, wir nochmal Schlammwoge? Ja, doch auch nicht. Bitte nicht auf mich. Doch, ich bin tot. Vielleicht hätte ich doch einfach Flammenwurf einsetzen sollen, ganz ehrlich. Na gut. Phantomkraft. Oh, das kann das, das, das Ding kann das erlernen? Okay. Wie viel Damage machst du nochmal? Ich hab's vorhin nicht gesehen. Na, nicht so viel, ne? Ja, leider halt nicht so viel. Das ist jetzt sehr riskant. Ich tue jetzt aber Farigira freien. Weil es. Knirscher hat. Und das ist sehr effektiv. Ich spiele die fetten Vibes. Put your hands up in the air. Etter, etter, etter. Ja, komm, entspannt euch. Liked zu sehr sehr, das muss so viel laden. Ding, ding, ding, ding, ding. Okay, Knirscher auf Mimikma. Und du machst dann Vielender auf Friedwurf. Versuchen wir mal. Oh lol. <lacht> Hat mich nicht getroffen. Ich dachte, es geht auf super, aber nee, das weiß ich nicht. Was? So wenig? What? Was? So wenig? What? Ja, was, was mach ich denn jetzt? Jetzt hilft nur noch ein Gegenangriff mit Stellenbeat. Etta, Etta, Etta! Boah, alles die Etta-Fanboys und Girls. Ich verwende nicht mal was machen hier! Input, lass mich Input ins Spiel! Okay. Ähm... Abschluss ah, hat nicht sehr effektiv. Ich muss eigentlich Tür schon machen, was anderes habe ich nicht wirklich. Drehen wir mal den Spieß um, oder? Drehen wir mal den Spieß um. Vielleicht funktioniert das ja so besser. Ey! Das war meine Idee! Oh nein, Junge sinkt. Auf wen, auf wen? Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So! Ja, siehst du mal, wie das schmeckt. Du killst bitte Mimigma! Das ist nicht dein Ernst. Das kannst du nicht ernst meinen, oder? Ist das, ist das dein Ernst jetzt? Super, ist das dein Ernst? Ist es dein Ernst? Unfassbar, wie es in Angriffen von Etta standhält. Nicht aufgeben. Weiter so. Junge. Was? Es geht doch nicht. Ähm. Ich schätze, ich versuch's einfach nochmal. Nur diesmal mit Schlammwoge, weil Farigi auch sowieso jetzt down gehen wird. Vielleicht kannst du nicht mal angreifen. Ja, es kann doch nicht mal angreifen, also. Boah. Damn. Oh, warum crittest du jetzt auf einmal? Mimigma ist immerhin endlich down. Das Ding nervt nicht mehr. Was? Crit? Was? Wie So, was ist ihr letztes Pokémon? Das ist super, sowieso jetzt down. Ich, ich, was? Ich sehe gar nicht, was sie so raus schickt jetzt. Ich schätze, ich schicke jetzt Bellyball raus oder so? Ja. Riffex. Oh, welches Typen war das nochmal? Elektro? Er äh, das Pummel liegt auf den Bretter. Hui, das hab ich gerade um. Okay. Mit unserem Starter werden wir es auf jeden Fall schaffen. Aber ich will erst mal gucken, ob wir das auch ohnehin kriegen. Also ich nicht wiederbeleben muss. Lebensstelle auf. Nein, nein, nein, nein, stopp, stopp, stop, stopp, stopp! Da wird jetzt wieder. Da wird jetzt äh, zum Eistypen. Der Friedhof ist ein Eistyp, maybe. Das kann sein. Ich hatte ich, ich habe ganz an Geister-Pokémon gedacht, aber das, das sind wahrscheinlich Eis-Pokémon. Oder? Nee. Geist, nee. Ich werde sehen. Ich habe keine Ahnung. So. Lehmschuss, nee. Mann, du hast nichts, ich muss mit dir raus. Oder warte, mit dir rette ich einfach schnell mein, ähm, Hier, mein Skeletorch. Ja. Machen wir so, machen wir so. Das könnte funktionieren. Jetzt kommt der letzte Song, meine Homies, und er bringt eure Sehe zum Klatschen. <lacht> da kommen die anderen... <lacht> ...Hundel. Fried Gruff. Du, du, du, du, du, du. Und das Kopf. <lacht> Wie ist das? Süß. Dieser bringt selbst Tode zum Tanzen. DJ G-Rave ist in der house. Komm, mal, die weißen Augen. Und es ist der Geisttyp. <lacht> Dieses Gen 1 Geist-Ding. Dieser geist, äh, geist, -Ding. Das ist geist einfach in 3D. Voll cool. Ich finde den Kopf richtig cool. Oh, oh wow. Oh, wow, wow oh. Oh, no. oh, oh, oh, nee, echt gut. Ja, Arena Laterfield muss ich sagen, finde ich boring, aber die letzte oh, Stelle, die letzte Stelle hier, das. Das finde ich am coolsten. Und in Gala war es bei mir genau andersrum. <lacht>. Da da da. Versuch mal mit Tacco. Ja, Woo! Hätte äh, das ist einfach besser. Ja komm, dass das so lange dauert, dass man das nicht wegskippen kann, das ist so nervig. Ich will das ganze nicht sehen! Das ist echt so nervig. Komm schon! Es geht nicht weg! Es geht nicht! Oh, das geht's weg. Ja. Gut. Ne, warte. Mach lieber was anderes, mach lieber sowas wie Aquaknache. Und Skellendurch macht dann Lodalied! Er singt mit! Außer Stopp-Instant. Ja, stimmt. Mies. Das ist die himmlisch mies. Aber jetzt killst es zumindest. Das Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Junge, das... Mami-Fan musst du jetzt rein das kann nicht sein was ist das denn? immer noch nicht gestorben ist Aber warte warte du gehst sowieso down dann belebt noch mal ja skelet wieder mit nomin bitte kill du darfst sowieso anfangen wegen prioritätsattacke Okay, Refax ist down. Es ist nur noch das OP-Ding am Leben. Es kann ein bisschen dauern. Ein bisschen dauern, yeah. Ein bisschen dauern, yeah, ein bisschen down, yeah, ja, Oh, man. Ich zerstör dich, yeah, herz. Oh, wow. Hm, hm, hm. Hä, das Ding ist doch doch dauern, Bro. Was nades du, ja? Ist doch nichts. Da ist doch nichts. Was willst du da down, machen, Mann? Keine ja, keine Ahnung, einfach Aquaknarre und du machst dann noch noch Wasserdüse. Vielleicht ist es irgendwie genug. Ich weiß nicht, was für eine Verteilung das Ding hat. Ach so, warum soll ich die Wasserdüse ein? Dann fange ich ja an. Oh, das war dumm von mir. I'm sorry. Ja. Das scheint so runter einfach. Toll. So. Nochmal, loderlied will ich machen hier. Und wa Wasserdüse, I, I, I guess. Ja doch, Wasserdüse. Dann macht es zumindest auf jeden Fall der falls es wieder Schaufler oder was auch immer einsetzen möchte. Oh, Phantomkraft war das, sorry. <lacht> Phantom ist ja basically einfach Schaufler im Typgeist. Es trifft halt loderlied nicht. Okay, wir haben einen Plan. lodalied und du haltst dagegen, gegen den Angriff der jetzt. Kommt. Ja. Mal gucken, ob das klappt? Ob das klappt? Bitte funktionieren. Nein! Das kann nicht ein Ernst sein! Was? wie OP ist das? Denk bitte! Und das ist doch nicht mit der OP-Teil in diesem Ding! Das Ding hat nur eine viel opere Attacke! Die ist aber zum Glück anscheinend nicht hart auf dem Level! Zum Glück! Gehabt. Das ist mal Lawine und dann nochmal Wasserdüse. Achso, das hat keinen Damage gemacht. Akrobatik? Ja, versuchen wir mal Akrobatik. Was wieso ist der schneller? Oh, ich krieg hier die Krise. Ah, ich, kann nicht, nicht, nicht. ich bin down. Entweder ist die Toddle gewinnt das jetzt für uns oder wir sind down. Kill die jetzt bitte. Ja. Freunde, das war's. Das war der Kampf. Nee, Moment. Wen heilig? Wer hat am meisten überlebt? Super eigentlich, ne? Wie viel Damage macht das Ding mir? Wenn es nicht mehr Hälfte machen, dann können wir eigentlich auch schon mit die Toddle machen, aber... Wenn nicht, dann nicht. Äh, hä? hä? was ist jetzt los? Wieso muss ich denn jetzt mal Pokémon auswechseln? Hä? Achso, achso, ich soll das jetzt reinholen, weil ich jetzt zwei Pokémon habe. Achso, so ist das. Ja, gut, ne? Dann greifen wir direkt mal... Ach, das macht keinen Sinn. Warum steht das... Das macht keinen Sinn. Schauen wir direkt mal an. Ähm, ähm, ähm... Äh, machen wir viel ändern. Das wird schon reißen. bestimmt. So aber überlebt das. Oh, mit 5kp überlebt sie trotzdem das. Super kleines. Nein! Bitte, bitte treff! Bitte, Lawine, Lawine, Lawine, bitte, bitte, bitte, bitte. Yeah! Boah, der Kampf war schwerer als gedacht. Aber damit haben wir unseren so sechs Norden schon. Nice. <lacht> er freut sich nicht, aber sie. Fams yeah. <lacht> ab. Dein Rhythmus ist doch fetter, offenbar. Aber mit einer Liederlage komme ich klar. <sum> <sum> <sum> Hahaha, das war nice. Ich konnte die Vibe zwischen dir und deinem Pummeln richtig spüren. Die meisten kommen nur zum Flexen her, aber du hast es geschafft, mich so richtig zu flashen. Genau, dann hast du dir absolut verdient, ja. Wir werden außerdem mit einem VIP-Ticket für mein nächstes Konzert. Das geht auf mich. Danke, na klar. <lacht> Thumbs up. Das ist ein gutes Konzert, ja. Kann ich empfehlen. Oh, gut. Mit sechs Arena-Orden in der Tasche lassen sie sich Probleme bis Level 50 leichter fangen und sie gehorchen dir aufs Wort. Ah, nach dem ganzen Rappen bin ich richtig gut drauf. Ja, das kriegst du auch noch. Spuk bei... Oh, sehr gute Attacke, sehr gute Attacke. Ich würde ja echt gerne noch ein paar Rhymes für dich raushauen. Ja, komm mal bald wieder. Nächstes Mal können wir uns ein Rap-Battle liefern. Toi, toi, toi, bei deinen weiteren Abenteuern. Man sieht sich, Baby. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hier, falls jetzt nicht noch irgendeine Intervention kommt. Irgendwer noch mit uns reden möchte hier. Lass mal sehen. Doch. Wie immer. Hallo, Mike, Ich habe deinen Kampf eben heimlich beobachtet. Und ich muss schon sagen, dafür verdienst du die volle Punktzahl. Das war ausgezeichnet. Skellokrok als erstes in den Kampf zu schicken und war bereits ein meisterhafter Zug. Und dann diese fulminanten Angriffe. Der Gegenüber steckt richtig in der Klemme. Und diese bunte Palette von Attacken der hervorragend trainierten Pokémon, Mann! welche eine kreative und dynamische Darbietung! Bitte entschuldige, das sind so meine Gefühle mit mir durchgegangen. Kurzum, du hast gut an dir und deinem Können gearbeitet. Ich kann es kaum erwarten, bis du alle Arena-Orden beisammen hast. Als Mitglied der Top 4 freue ich mich besonders drauf. Dann vergiss nicht hin und wieder mal bei der Akademie vorbeizuschauen. Es ist schließlich wichtig, sich auch dem Studium zu widmen. Ja, vielleicht machen wir das bald mal. Ich habe jetzt halt erstmal genug hier vor dem Schneegebiet. Oder was meint ihr?